Ding, ding, ja, Kanzleramt Anschreien am Montag, die 26. Folge. Ja, wir stehen wieder hier und heute ist wirklich ein schöner Tag. Es ist ein schöner Tag für die Freiheit, weil es tut sich was. Und es tut sich was nicht da drin, nicht im Kanzleramt, da gibt es natürlich keine Entwicklung, keine Bewegung. Keine Aufklärung äh, in der Causa Snowden und Geheimdienstanfäre, äh, auch nicht im Bundestag. Dort gibt es äh, sozusagen auch äh, nichts sozusagen zur Causa Snowden und der Geheimdienstanfäre. Nein, es kommt eigentlich von da hinten. Äh, da hinten ist äh, ja der Chaos Computer Club ist zum Beispiel da äh, und äh, andere Institutionen, wie zum Beispiel äh, der äh, so geschätzte Föhrburt äh, und noch andere Aktivisten, haben das getan, was man tun muss. Ja Und äh, wer sich an die letzten 25 Folgen hier zurückerinnert, äh, der weiß auch noch diese Hilflosigkeit und dieses, ey, wer ist denn jetzt hier in charge? Und was ist toll, heute hier, ding, ding, ding, ding, ding, das ist die Pressemitteilung. Das ist eine Pressemitteilung, dass heute eine Klageschrift rausgegangen ist. Und wer oder was wird da verklagt? Das ist nicht so eine Indefinitklage, sondern dort wird konkret neun Adressaten äh, sozusagen äh, werden verklagt. Und wenn man die so mal durchgeht, da könnte man sagen, okay, auf Platz 1 hat es geschafft, äh, amerikanisch-britisch-deutsche Geheimdienstagenten und ihre Vorgesetzten. Das heißt schon mal Agenten per se werden äh, angeklagt, äh, ja ist ja einfach. Spannend wird es aber dann den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Herrn Gerhard Schindler. Also Herr Schindler, willkommen, auch Sie sind, haben jetzt eine Klageschrift. Äh, ich werde heute mal was im Photoshop bauen, dieses alte RF-Plakat äh, mit den äh, neuen äh, äh, Leuten hier auf der Anklageschrift. An Nummer drei äh, präsentiere ich Ihnen Herrn Dr. Hans Georg Maaßen, den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Äh, also ne, ihr wisst, der sollte eigentlich die Verfassung schützen und nicht die Verfassung brechen. Ähm, ja Und dieses kollektive Nichtstun kann man auch als äh, Bruch. Äh, irgendwo deuten äh, und an Nummer 4 äh, den Präsidenten äh, des Amtes für des Militärischen Abschirmdienstes Trommelwirbel, Herrn Ulrich Birkenhaier ich bin ja mal gespannt, ob es von denen jeweils ähm, Köpfe, also Bilder im Internet äh, zu finden gibt, oder ob die sich da schon rausgezogen hatte. An Nummer 5 der Leiter des Landesämter für Verfassungsschutz zack, den Bundesminister des Inneren, Herrn Thomas Demisier, also, so eine Konfettikanone. Äh, nein, auch du, mein Sohn Brutus, äh, bist von der Klageschrift äh, sozusagen ähm, nicht betroffen, aber äh, sollst ja nicht untergehen für dein Nichtstun oder was auch immer. Und äh, an Nummer 7, das ist eben das Spannende jetzt, darum sind wir heute auch hier, ist die Bundeskanzlerin. Angela Merkel äh, und die übrigen Mitglieder der Bundesregierung. Das heißt, da kann man auch noch sozusagen äh, hier äh, den den netten Herrn der SPD, der in der Regierung da ist und super äh, Minister für äh, unser Land retten. Ja, bis halt jetzt mit in charge und äh, mitgeronnen mitgewoll mit ne Hast was? Und äh, was wir noch haben, ist sozusagen das sowie, und das fand ich sozusagen vor allem sehr gut, deren Amtsvorgänger der Beschuldigten. Das heißt, ist jetzt ja dann irgendwie wäre es ja zu schade, nur zu sagen, hier unsere Angela ist sozusagen verdächtig, verdächtig. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, sondern eben auch die Bundeskanzler davor. Und jetzt liegt es am Bundesgeneralanwalt, ähm, Heschme Heschme Papen heißt der glaube ich jetzt sozusagen das Fass aufzumachen oder eben nicht, da werden wir sehen. Diese Klage geht im Übrigen auch, in den anderen europäischen Ländern gibt es sozusagen Parallelklagen an die Parallelregierungen. Spannend war, dass dieser Bundesgeneralanwalt schon mal sagte, er dürfte Klagen ablegen, wenn sozusagen das, was da rauskommt, eine Gefahr für die Sicherheit der deutschen Regierung oder vielmehr für das ganze deutsche System ist Ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt und vielleicht sehen wir dann ja irgendwo überall diese Plakate, wo sozusagen ein Fahndungsaufruf ist, damit sozusagen wegen Gefahr in Verzug diese Herren und Damen, worauf sich diese heutige Klage hier bezieht, nicht wegen Fluchtgefahr sozusagen einzusetzen sind. Müssen wir einfach schauen, was daraus wird. Äh, nächsten Montag geht es ja dann wieder äh, weiter. Also die Kollegen kennen mich bestimmt schon, weil ich bin ja jeden Montag hier. Ähm, also diesmal Darf ich ein Foto von Ihnen machen? wollen? Äh, darf ich nicht. Kennt ihr? Datensch Datenschutz. Ich mache immer ein Video jeden Montag. Äh, also ihr müsst euch vorstellen, da stehen jetzt Polizisten, die fragen, warum ich das hier mache. Und äh, da gebe ich dir natürlich lieb Antwort. Darum, ich sage einfach mal bis nächste Woche. Wir hören uns in diesem Internet äh, und lasst euch nicht überwachen. Ciao.